Herzlich willkommen! Mein Name ist Norina Peier, ich bin Organisationsberaterin und Kommunikationstrainerin. Und ich habe immer wieder Menschen bei meinem Coaching oder in meinen Seminaren, die zu mir kommen, weil sie sagen, sie würden gerne selbstbewusster auftreten. Ich möchte dir gerne ein paar Tipps mitgeben, damit auch du bei deiner nächsten Herausforderung selbstbewusst und souverän kannst kommunizieren kannst. Nervosität wird oft als lästig und störend empfunden und in Zusammenhang mit ich bin gut oder ich bin schlecht. Bin ich nervös, bin ich schlecht, bin ich nicht nervös, bin ich gut. Zwischen Nervosität und Qualität besteht aber gar kein Zusammenhang. Es gibt Menschen, die sind in dem Auftritt enorm nervös und brillieren nachher auf der Bühne. Wo es aber einen Zusammenhang gibt, ist, wie ich mit meiner eigenen Nervosität umgehe. Und dazu möchte ich euch gerne ein paar Tipps geben. Zuerst mal geht es darum, dass du deine eigene Nervosität akzeptierst. Nervosität gehört zum Menschsein dazu, wie vieles andere auch. Und die allermeisten Menschen sind nervös vor einem Auftritt oder einem wichtigen Gespräch. Viele können nicht mehr schlafen, es schlägt auf den Magen oder sie können nicht mehr essen. Alles ganz normal gehört dazu und geht ja dann auch vorbei. Frag doch mal in deinem Umfeld, frag mal deine Kollegen, deine Freunde, deine Familie, wie die mit ihrer Nervosität umgehen. Was sind die für Tipps und Tricks, die dir helfen das hilfreichste im Umgang mit der eigenen Nervosität ist, wenn man sich der Herausforderung stellt. Das heißt, statt immer mit dem flauen Gefühl im Magen herum zu laufen, dass man sich heransetzt und sich konkret überlegt, ja, was ich denn überhaupt sagen, was sind meine Kernbotschaften, wie wird die einsteigen und wie wird die abschließen. Wenn der Inhalt steht, dann lohnt sich das Ganze zu proben, zu üben. Je mehr man es geübt haben, desto besser sind wir nachher auch beim Auftreten. Und wenn ich meine Gedanken laut formuliere, dann merke ich nämlich sehr schnell, wo es schon flüssig ist und wo es noch Denkfehler oder wo es noch holprig ist. Wenn du für dich alleine geprobt hast, der nächste Schritt ist natürlich, von Freunden, Familie Kollegen zu proben. Die könnt ihr nachher ein Feedback geben und sagen, was ihnen gefallen hat, was sie verstanden haben, wo sie noch Fragen haben und vielleicht haben sie noch Tipps für dich, die du verbessern könntest. Für einen gelungenen Auftritt muss sich mindestens öpper im Raum wohlfühlen – und das bist du. Also sorge dafür, dass es dir gut geht. Weil das Publikum lässt sich von deinen positiven Emotionen anstecken und wird dir gespannt und neugierig folgen. Und darum überleg dir, was macht dir trotz der ganzen Aufregung Freude an deinem Auftritt. So wie du mit dir umgehst, wird das Publikum mit dir umgehen. Nehmen wir mal an, du hast ein Blackout. Du bist auf der Bühne und du hast den Vater verloren. Du weisst nicht mehr weiter. Du fährst an stottern, du stottern, zu zittern, zu schwitzen. Alles, was du sagst, macht gar keinen Sinn mehr. Und du wirst heiß auf dich selber, weil das ist ja total unprofessionell und die Abwärtsspirale ist nicht mehr aufzuhalten. Das Publikum wird rausgehen und sagen, oh, das war schlimm. Also der auf der Bühne hat mir mega leid. Die gleiche Situation, du hast ein Blackout, aber du denkst dir, hey, das gehört dazu, das kann es mal geben. Vielleicht machst du dann einfach eine Pause, oder du nimmst einen Schluck Wasser. Oder vielleicht sagst du auch, oh, jetzt weiss ich grad nicht mehr, wo ich war, ähm, wo bin ich war? Und Das Publikum wird dir gerne Antwort geben und wahrscheinlich wirst du schon wieder wissen, wo du warst, bevor sie dir die Antwort überhaupt gegeben haben. Nach dieser Präsentation wird sich niemand mehr an das Blackout erinnern oder höchstens daran, wie souverän und professionell du diese Situation gemeistert hast. Viele Menschen wissen nicht wohin mit ihren Händen, wenn sie nervös werden. Dann stehen sie zum Beispiel so da, oder so, oder so, und das hat alles nicht die erwünschte Wirkung. Darum möchte ich euch jetzt ein paar Tipps zu Händen geben. Nehmt eure Hände in eine Ruheposition und kommt von hier aus ins Gestikulieren. Wenn ihr keine Ruheposition habt und eure Hände immer auf der Seite fallen, dann wirkt das wirklich hilflos. Wenn ihr gestikuliert, aber nie in die Mitte kommt, dann ist der Satz wie nie fertig bis Ende. Und die Hände stehen hier so im Luftleeren Raum umeinander. Darum kommen wir mal wieder zusammen. In der Ruheposition sind sie bei euch und der so bei eurem Gegenüber. Der so arbeiten die Hände auch Beziehung. Wo die Ruheposition ist, das könnt ihr selber entscheiden. Da oben ist sie sicher zu hoch und da unten ist sie entspannt. Da bin ich nicht am Senden, sondern am Empfangen. Darum, irgendwo hier macht es ich, Sinn, dass ich meine Hände platziere. Das heisst, rechte Winkel oder ein bisschen entspannter das sieht kompetent und souverän aus. Wie ihr die Hände hebt, ist eigentlich egal, aber schaut, dass ihr die ganzen Hände hebt und nicht nur die Fingerspitzen, oder zum Beispiel nur die eine Hand oder nur das Handgelenk oder den Bauch, sondern ihr trägt eure Arme und eure Hände ineinander legen. Und so könnt ihr kompetent und souverän auftreten. Viele Leute haben Angst, dass wenn sie von anderen reden müssen, auf Mal alles vergessen, was sie sagen wollten und lesen den Text darum ab. Das ist sehr schade, weil so sie nämlich den Kontakt zum Publikum. Das Publikum wird so bestenfalls informiert, aber sicher nicht überzeugt, wie auch, wenn der Redner immer am Text klebt. Und Nehmt lieber Kärtchen wie Papier, weil wenn man etwas nervös ist und die Hände zittern, dann ist es vielleicht hilfreicher und man sich etwas etwas wo das kein so unangenehmen Grüsch von sich gibt. Für die, die eher kurz und knapp werden, wenn sie nervös sind, lohnt es sich, ein Mindmap auf dem Kärtchen zu notieren. Weil so kann ich mich immer wieder orientieren und finde Inspiration, wie ich weiterfahren kann. Für die, die eher ausaufern und langatmig werden, ist eine Bullet-Point-Liste hilfreicher. Da sind die wichtigsten Stichworte drauf und ich finde immer wieder zu meinem roten Faden zurück. Wenn man auftritt, kann man sich nicht verstecken. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als sich zu zeigen. Zu zeigen, wer man ist und was man kann. Und darum lohnt es sich, bevor man auftritt, sich Gedanken zu der eigenen Stärken zu machen. Frag dich doch mal, ja, wie hast du deine letzten Auftritte gemeistert oder ein letzte herausforderndes Gespräch? Was hat dir dabei geholfen? Was hast du für positive Feedbacks bekommen und wie kannst du die für deine nächste Situation wieder brauchen? Selbstbewusstsein heisst nichts anders, als sich selber bewusst sein. Und zwar nicht nur über das, was man nicht kann, sondern auch über das, wo man besonders gut kann. Eine einfache Methode, zu diesen Stärken auf die Spur zu kommen, ist, wenn man eine Skala aufmalt. Das heißt, hier ist 1, hier ist 10 und wir geben dieser Skala einen Namen, zum Beispiel Auftrittskompetenz. Wie Auftrittskompetent würdest du dich einschätzen? 1 eins heisst, oh, ich bin der schlimmste Redner auf der ganzen Welt und 10 ist, hey, reden von Leuten. Das macht mir Spass, das mache ich gerne und ich bin richtig gut. Wo würdest du sagen, würdest du dich platzieren? Vielleicht, wenn du dich nicht so wohl, sagst du auf einer 3 oder sogar auf einer 2. Okay, 2. Und die meisten Leute schauen jetzt aber 2. Ui, das ist ein langer Weg bis auf 10. Frag dich zuerst mal, was ist denn das 2? Wieso hast du nicht 1 gesagt? Was ist denn da schon alles, dass du sagst, du sagst auf einer 2? Weil das hier, das sind deine Stärken und deine Fähigkeiten. Und wenn du dir bewusst bist, dann kannst du dich bei deinem nächsten Auftritt auch richtig gut einsetzen. Ein gelungener Einstieg weckt das Interesse des Publikums und macht sie neugierig darauf, was du ihnen zu erzählen hast. Wenn du die ersten paar Sätze auswendig hast, dann kannst du dich voll und ganz auf den Moment und aufs Publikum einladen und bist nicht damit beschäftigt, du, wie du formulieren willst. Und das lohnt sich auch, um dir selber Selbstsicherheit zu geben am Anfang. Wenn du deine ersten paar Sätze dir überlegst, dann kann es helfen, nach diesen vier Punkten vorzugehen. Und zwar überleg dir zuerst, wie willst du begrüssen? Grüezi miteinander, herzlich willkommen, schön sind sie alle da. Liebe Grosspapi, liebes Grossmami, wie willst du anfangen? Dann was möchtest du zu deiner Person sagen? Natürlich, wie du heiß bist, aber was kannst du noch über dich erzählen, was dich mit dem Thema verbindet, wo dich für den Zuhörer auch spannend macht? Je mehr du dir von dir Preis gibst, desto interessierter ist das Publikum, dann, dir auch zuzuhören. Dann natürlich das Thema, überwache heute und was ist der Nutzen für die, die zuhören? Lernen Sie etwas, werden sensibilisiert, bekommen Sie eine Entscheidungsgrundlage? Wieso sollen sie dir überhaupt zuhören in den nächsten Minuten? Embodiment ist der Fachbegriff für das Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche. Oder einfacher, dass unser Körper unsere Psyche beeinflusst. In dieser Körperhaltung ist es enorm schwierig, mich selbstsicher und selbstbewusst zu fühlen. Und wenn wir auftreten, dann wollen wir natürlich einerseits nach außen selbstsicher wirken und wir hätten auch gerne das Gefühl vom Selbstsicher sein. Darum lönnt wir uns mal schauen, wie so eine Haltung von Selbstsicherheit aussehen könnte. Zuerst einmal mal bei den Füßen an. Wenn ich so stand, dann wirkt das sehr sportlich. Es ist ein, ein breiter Stand. So also wirkt es wahrscheinlich eher ein gescheuch. Grundsätzlich sagt man hüftbreit und Zehen zeigen ein bisschen nach außen oder geradeaus. Auf keinen Fall nach hinten. Ich glaube, das erzielt nicht die Wirkung, die man wir gerne hätte. Also, die gerade geradeaus oder nach außen. Die Knie haben Spiel, das Becken ist leicht eingeklappt, damit die Wirbelsäule aufrecht ist. Die Schultern sind offen und die Arme hängen. Oder wir nehmen sie hier vorne zusammen Ruheposition. Und wir schauen geradeaus mit dem Blick. Und das Allerwichtigste ist das Anheben des Brustbein. Weil wenn ich das Brustbein anhebe, dann habe ich gerade eine sehr andere Wirkung, als wenn ich das Brustbein unten lasse. Man sagt auch, dass ich ein Selbstbewusstsein zu Hause Und ich finde, das trifft zu. Mensch, der Mensch, wirkt doch gerade viel selbstbewusster wie der.